Heute sehen wir uns in Power BI an, wie man mit der Sprache DAX einfache Vorjahreswertberechnungen durchführen kann. Wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, bitte ich euch meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich befinde mich nun in Power BI Desktop und wir werden uns jetzt anhand eines Beispiels die Berechnung eines Vorjahreswertes ansehen. Dazu erstelle ich im ersten Schritt eine einfache Darstellung in einer Matrix-Tabelle ein Wertfeld, welches über mehrere Jahre dargestellt wird. Als Wertfeld verwende ich die Internet Total Sales und als Jahr verwende ich in der Datumsdimension das Kalenderjahr. Das kalenderjahr gebe ich anschließend in den zeilen und sehe nun von den jahren 2010 bis zum jahr 2014 die einzelnen umsätze nun möchte ich eine weitere spalte einfügen welches mir den vorjahreswert für jedes jahr anzeigt dazu wechsle ich in die internet sales dimension und Führe einen Rechtsklick aus und erstelle ein neues Measure. Anschließend verwende ich noch eine neue Bezeichnung für dieses Wertfeld. In meinem Fall nenne ich es Internet Sales Vorjahr und setze nun die Berechnung in der Sprache DAX ein. Dazu verwende ich Calculate. Anschließend gebe ich nun an, welches Wertfeld ich zum Vorjahr mir anzeigen lassen möchte. Das werde die Internet Sales Total Internet Total Sales verzeihung und gebe dann als nächstes den Befehl Previous auf Basis der Datumsdimension dazu gebe ich Date und wähle nun jenes Feld aus welches das Datum beinhaltet ich schließe den Ausdruck in der Sprache DAX und bestätige mit OK nun habe ich nun dieses neue Wertfeld erstellt und kann dieses in meine Matrix Visualisierung anzeigen lassen anschließend will ich noch die gleiche formatierung und sehe nun dass im jahr 2011 der tatsächliche umsatz 7 millionen ausmacht und im vorjahr 43.000 wie hier zu sehen wie ihr seht könnt ihr so ganz einfach vorjahreswertberechnungen in power bi durchführen wenn ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.